Regierungschef in Deutschland ist der Bundeskanzler. Vor Beginn einer jeden Kanzlerschaft muss ein Kanzler folgenden Schwur ablegen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. An diesem Eid muss sich jeder Kanzler messen lassen, ob er seinen Job erfüllt hat oder nicht. Am Ende einer Amtszeit, welche durchaus mehrere Legislaturperioden andauern kann, kann man das Vermächtnis eines jeden Regierungschefs erkennen. Den schwierigsten Job hatte, da wird mir wohl jeder zustimmen, der Kanzler, der das Land 1949 übernommen hat und die Bundesrepublik Deutschland aufbaute. Konrad Adenauer von der CDU war von 1949 bis 1963 im Amt. Ohne ihn wäre Deutschland nicht in die westliche Gemeinschaft zurückgekehrt und wäre möglicherweise vom Ostblock geschluckt worden. Wie gesagt, der Kanzler, der den schwersten Job hatte von allen, die unsere Republik jemals hatte. Von 1963 bis 1966 hatte Deutschland einen weiteren Kanzler der CDU, Ludwig Erhard, hat den Grundstein gelegt für die soziale Marktwirtschaft. Somit hatte das Preisdiktat von 1939 ein Ende. Durch einen erheblichen Anstieg der Lebenserhaltungskosten war das Konzept der sozialen Marktwirtschaft anfänglich sehr umstritten, hat sich aber als eine große und gute Errungenschaft erwiesen. 1966 bis 1969 kam Kurt Georg Kiesinger von der CDU und ehemaliges Mitglied der NSDAP in das Amt des Bundeskanzlers. Er führte die erste bundesdeutsche Große Koalition aus CDU und SPD. Einmalig in der Bundesrepublik war, dass dieser Kanzler kein Bundestagsmandat hatte. Er war teilnahme- und redeberechtigt als Kanzler, hatte jedoch kein Stimmrecht im Deutschen Bundestag. Mit Willy Brandt stellte die SPD von 1969 bis 1974 das erste Mal einen Kanzler. Er leitete eine Koalition aus SPD und FDP. Nach dem Mauerbau führte er auch Gespräche mit der DDR und der UdSSR und förderte eine Entspannungspolitik. Er handelte 1974 den Grundsatzvertrag der deutsch-deutschen Beziehungen aus. Der fünfte Kanzler war von 1974 bis 1982 Helmut Schmidt von der SPD. Die größten Herausforderungen während seiner Amtszeit waren die weltweite Wirtschaftsrezession und die Ölkrisen der 1970er Jahre, die die Bundesrepublik unter seiner Führung besser überstand als die meisten anderen Industriestaaten, sowie die Rentenfinanzierung und der Terrorismus des RAF im sogenannten deutschen Herbst. Schmidt war Befürworter der Stromerzeugung aus Kernkraft. Er verbesserte die deutsch-französische Beziehung und verwirklichte entschiedene Schritte hin zur weiteren europäischen Integration. Sein besonderes Engagement Anfang der 1980er Jahre galt auch der Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Die Entwicklung des Kalten Krieges, Entscheidungen im Bereich der militärischen Konfrontation beider Systeme trugen immer mehr die Gefahr in sich, gegen die friedliebenden Interessen der Bevölkerung der BRD und der DDR gerichtet zu sein. Von 1982 bis 1998 übernahm die CDU mit Helmut Kohl wieder das Ruder und stellte den sechsten deutschen Kanzler. Helmut Kohl hat die Wiedervereinigung zweier deutscher Nationalstaaten zu einem bewirkt. Die DDR und die BRD wurden ein Deutschland. Von Anfang an setzte er sich für die europäische Integration Deutschlands und die Stärkung der EU ein. Zudem war er führend an der Einführung der europäischen Einheitswährung, dem Euro, beteiligt. Helmut Kohl selber hat gesagt, dass er dieses gegen den Willen der deutschen Bevölkerung macht. Hätte er das deutsche Volk gefragt, wäre Deutschland kein Teil der EU und hätte auch nicht dem Euro als Zahlungsmittel. Ein Video zum Thema Europa und EU findest du oben unter dem i. Mit Gerhard Schröder als Kanzler hat von 1998 bis 2005 die SPD das deutsche Sozialsystem grundlegend verändert. Es wurden die Hartz-Gesetze eingeführt und die Grundlage für den größten Niedriglohnsektor etabliert. Auch mit seiner Abwahl nach der Vertrauensfrage hat die Folgeregierung diese von der Bevölkerung abgelehnte Sozialreform umgesetzt. Ein Video zum Thema Arbeit und Soziales findest du oben unter dem i. Dann kam 2005 Angela Merkel von der CDU die erste Frau im Amt des Bundeskanzlers. Ihre Amtszeit wird 2021 beendet sein. Durch die Übernahme des Sozialkonzeptes ihres Vorgängers hat sie dazu beigetragen, dass der deutsche Bundesbürger immer ärmer wurde. Vor ihrer Kanzlerschaft konnte ein Alleinverdiener noch eine ganze Familie ernähren mit einem Einkommen. Heute sind mehrere Einkommen in einem Haushalt nötig, um überhaupt genug zu essen auf dem Tisch zu haben. Sie hat durch das Aussetzen der Wehrpflicht ihr eigenes Land schutzlos zurückgelassen. Durch die Energiewende sind die Kosten für Strom und Heizung derart gestiegen, dass einige Haushalte diese Kosten nicht mehr zahlen können. Ausstiege aus der Kernenergie- und Kohleverstromung wurden von ihr vorangetrieben. Stromausfälle und Blackouts werden immer wahrscheinlicher. Ein Video zu Umwelt und Klima und zu Elektro und Energie findest du oben unter dem i. Sie hat, um unschöne Bilder zu vermeiden, hunderttausende Menschen unkontrolliert ins Land gelassen. Aus Folge dessen ist die Zahl von Gewalttaten und Vergewaltigungen erheblich angestiegen. Genau wie die Zahl von Terroranschlägen. Merkel hat unser Land unsicher gemacht. Im Rahmen der Corona-Pandemie greift sie auf unverhältnismäßige Maßnahmen zurück und entzieht den Bürgern ihre Grundrechte. Merkel scheint Gefallen daran zu finden sodass diese autokratischen Maßnahmen fortgesetzt werden. Ein Video über Angela Merkel findest du oben unter dem i. Sie war der größte Schaden, den Deutschland jemals hatte. Bei den letzten drei Kanzlern war von der Einhaltung des Amtseites nicht mehr viel zu erkennen. Am wenigsten bei Angela Merkel. Ich schwöre, dass ich meine Kraft zum Wohle des deutschen Volkes widmen es war nicht zum Wohle des deutschen Volkes, dass die EU gestärkt wird und wir nicht mehr für uns selber entscheiden können. Seinen Nutzen mehren. Das deutsche Volk wurde immer ärmer. Schaden von ihm wenden, die Grenzen zu öffnen, für kulturfremde Wilde, für Vergewaltiger, für Terroristen, für Straftäter, ist Schaden verursachen und nicht abwenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen. Artikel 16 des Grundgesetzes einfach ignoriert, Verträge der EU zum Nachteil Deutschlands gebrochen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, ich denke, dazu ist genug gesagt, und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Hartz IV war das ungerechtigste System überhaupt. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr andere Ansicht seid.